Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst. Ich habe einen neuen Freund. Ist es okay mit dir? Silenzio. Das hier ist unser Gebiet. Lagerst du mich an, Ja. Also ich fasse es noch gar nicht.